Prüfungen digital und im Präsenz durchführen An der Universität Leipzig stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, um Ihre Prüfungen während des Semesters und am Semesterende durchzuführen. Traditionelle schriftliche Prüfungen werden in den Hörsäen und Seminarräumen der Universität durchgeführt. Die Fragetypen sind meist auf Multiple-Choice oder Freitextaufgaben beschränkt. Bei diesem Format ist die Korrektur sehr aufwendig, da sie komplett manuell erfolgen muss. Ebenfalls müssen die Unterlagen gemäß der Prüfungsordnung über mehrere Jahre eingelagert werden. Mit der Software eFA-Examen können Sie diese schriftlichen Prüfungen teilweise digitalisieren und hybrid prüfen. In EFA-Examen erstellen und verwalten Sie eine Fragesammlung, mit der Sie Ihre Prüfung erstellen. Dabei können gleichzeitig mehrere Versionen einer Prüfung generiert werden, um in Gruppen zu schreiben. Mit den ausgedruckten Klausuren führen Sie wie gewohnt in Präsenz die Prüfung durch. Nach dem Scan der Unterlagen durch das Team E-Learning werden die Fragen fast komplett digital ausgewertet. Eine weitere Möglichkeit, im Präsenz zu prüfen, aber nicht auf digitale Plattformen zu verzichten, ist die Nutzung unseres E-Assessment-Centers. Für die Durchführung von digitalen Prüfungen stehen Ihnen in der Bibliothek Albertina ein PC-Pool mit 70 Plätzen und im Hörsergebäude am Campus Augustusplatz Räume mit 56 Plätzen zur Verfügung. Der auf den Geräten integrierte SafeX Browser und auf den Monitoren angebrachte Sichtschutzfolien minimieren Betrugsversuche. Im eAssessment-Center können Sie Prüfungen mit der Aktivität Test auf Moodle oder auf Ilias durchführen. Ilias ist eine Plattform nur für Online-Prüfungen. Hier können in Kursen mehrere Lehrende gemeinsam Tests und Fragesammlungen erstellen. Hierbei sticht die einfache Gestaltung der Fragen mit zusätzlichen Medien wie Audios oder Grafiken hervor. Ebenso sind in Ilias viele Fragentypen vorhanden, die nach Prüfungsende teilautomatisiert ausgewertet werden. Mit einer umfangreichen Statistik haben Sie die Möglichkeit, Ihre Prüfungen für künftige Prüfungen anzupassen und zu optimieren. Die Plattform Moodle hingegen steht neben der digitalen Unterstützung der Lehre auch als Ort für Online-Prüfungen zur Verfügung. Vielfältige Fragetypen ermöglichen Ihnen die Gestaltung einer visuellen Klausur, beispielsweise mit Drag-and-Drop-Aufgaben. Für naturwissenschaftliche Inhalte wie das Programmieren und die Arbeit mit chemischen Formeln beinhaltet Moodle ausgewählte Fragetypen. Alle Fragetypen, außer jene mit reiner Texteingabe, werden automatisiert ausgewertet. Der umfassenden Statistik können Sie Werte zur Qualität der Prüfung entnehmen, beispielsweise den Trendschärfeindex oder die durchschnittliche Bearbeitungszeit. Die Aktivität Aufgabe in Moodle ermöglicht den Lernenden, ihre Hausarbeiten, Übungsaufgaben und schriftlichen Prüfungen von zu Hause aus auf die Plattform hochzuladen und digital einzureichen. Als Lehrende können sie die Abgaben direkt online korrigieren und das Ergebnis sowie Feedback an die Lernenden zurückgeben. Eine weitere bekannte Möglichkeit, Prüfungen durchzuführen, ist die Erstellung von E-Portfolios. Die Universität arbeitet mit der Software Mahara, welche über Moodle erreichbar ist. Mit E-Portfolios können Vorträge multimedial unterstützt, Gruppenaufgaben digital erstellt oder auch Praktikumsberichte kreativ gestaltet und eingereicht werden. In Mahara können aber noch weitere unterschiedliche Formen von Portfolioarbeiten realisiert werden. Planen Sie nur eine mündliche Prüfung, empfehlen wir Ihnen die Plattform BigBlueButton. In einer besonderen Prüfungsinstanz ist das Aufzeichnen der Sitzung unterbunden, aber alle bekannten Funktionen der Software verfügbar. Ein Warteraum für Prüflinge ermöglicht eine ungestörte Vorbereitung des Prüfungsraums. Die anschließende Bewertung unter den Lehrenden kann in einem separaten Gruppenraum durchgeführt werden. Möchten Sie mehr erfahren zu den vorgestellten Prüfungsformaten? Dann besuchen Sie doch unseren online prüfungen infokurs in Moodle oder unseren YouTube-Kanal. Unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse können Sie sich gern für eine Schulung oder spezifische Fragen melden.